Was meinst dir? Diskutiert mit uns über Rollen, Chancen an Perspektive und Perspektiven vom Lützebäuerchen. Holt dir und unsere Bürgerrunden auf vier Plätzen durchs Land. Dir könnt ihr auch an unserer Online-Runde registrieren und nicht mit anderen Matbürger zu bestimmten Themen über den Lützebäuer Spruch austauschen. Sprucherunnen.de – den Online- und Forum, Ein Kampagne vom Edukationsminister.